So, ich möchte euch hier erklären, wie man den Würfel löst. Ich fange grundsätzlich mit Weiß an, also Weiß liegt jetzt hier oben und löse als erstes das Kreuz, aber nicht einfach so, sondern dass gleich die zugehörigen Farben hier auch passen. Ich schaue mich erstmal um, ich sehe, aha, da liegt schon etwas für das Kreuz, drehe das hoch. Und zufällig passt das schon auf Grün, ansonsten hätte ich das jetzt einfach zu Grün gedreht. So, das erste ist also wirklich einfach dann schaue ich, gibt es noch eine Kante? Also hier sowas Aha, gibt es rot. Das müsste also hier rüber. Drehe das so so. Zurück auf Rot und schon passt das. Grün passt jetzt immer noch. Dann sehe ich hier Orange. Orange muss auf diese Seite. Hier auch relativ einfach. Ich drehe runter, ein, hoch. Und äh, orange wieder auf orange. Orange passt, grün passt, rot passt. Da ist das blau, das passt wunderbar, das muss ich einfach nur noch hochdrehen. So, das Kreuz ist also jetzt schon mal fertig, da passen alle Farben. Jetzt kommen die Ecken. Da schaue ich erstmal, was ist da. Hier ist eine Ecke schon richtig drin, zufällig. Orange, grün, passt. Dann schaue ich weiter was haben wir noch hier beispielsweise ist grün rot das drehe ich zunächst mal an die Ecke wo es hingehört hier ist grün hier ist rot das ist mein stein so und das kann ich jetzt hier einfach eindrehen in dem Falle drehe ich einfach das runter weiter, gibt es noch eine Ecke, da ist eine Ecke, die liegt ein bisschen doof, die drehe ich hier erst raus, Und wieder hoch, schaue sie mir an, Rot-Blau, muss an die Position, das heißt, sie liegt, muss rausgedreht werden, da macht man sich nichts draus. Eingedreht, passt. Das Rausdrehen war ganz gut, denn dieses Weiß brauchen wir jetzt, das ist Weiß-Orange-Blau, muss also an die Position orange-blau und muss hier eingedreht werden, auch das wieder relativ einfach rüber rein und hoch. So, jetzt habe ich nicht nur die erste Farbe, sondern habe auch gleich den oberen Kranz richtig gelöst.